Das Europäische Parlament steht im Zentrum von Korruptionsermittlungen. Gestern wurden in Brüssel fünf Mitarbeiter festgenommen, unter ihnen eine der Vizepräsidentinnen des Parlaments, die griechische Abgeordnete Kylie. Ihre Partei, die sozialistische PASOK, schloss Kylie daraufhin aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Korruption durch einen Golfstaat. Nach Medienberichten soll es sich um den WM-Ausrichter Katar handeln. Über sie herrscht blankes Entsetzen in Brüssel. Eva Kaili, 44 Jahre aus der sozialdemokratischen Fraktion und Vizepräsidentin des EU-Parlaments. Nun ist die frühere Fernsehmoderatorin festgenommen worden, der Vorwurf Korruption und Geldwäsche. Andere Vizepräsidentinnen fordern Rücktritt, selbst die aus der eigenen Fraktion. Staatsanwaltliche Ermittlungen sind immer so der Punkt, wo man sagt, da kann man als Politiker, als Politikerin auch eine Institution nicht mehr repräsentieren. Insofern erwarten wir, dass sie von sich aus zurücktritt. Wir repräsentieren die Bevölkerung in Europa. Wir sind der Hort der Demokratie. Wir vertreten die Werte Europas und das muss unumstößlich sein. Außer Kaili wurden in Brüssel vier weitere Verdächtige festgenommen, darunter ein Mitarbeiter des Parlaments und ein Ex-Abgeordneter. Sie sollen offenbar für Katar versucht haben, Einfluss auf Politik und Gesetze der EU zu nehmen. Kali hatte das Land erst kürzlich besucht und es im Parlament gegen Kritik verteidigt. Katar ist ein Vorreiter bei Arbeitsrechten, sagt sie. Trotzdem rufen hier einige dazu auf, Katar zu diskriminieren und zu drangsalieren. Und sie bezichtigen jeden, der mit Katar spricht, der Korruption. Diesen Verdacht hegt nun tatsächlich die Brüsseler Staatsanwaltschaft. Bei den Razzien wurden Festplatten beschlagnahmt, Mobiltelefone und viel Geld. Zu unserer Überraschung haben wir an einem Ort die erhebliche Summe von 600.000 Euro gefunden. Die Person muss jetzt erklären, woher sie das Geld hat. Noch ist nichts bewiesen im Fall Eva Kaili. Doch die Vorwürfe wiegen schwer. Die belgische Justiz will morgen entscheiden über einen formellen Haftbefehl. Die Ermittlungen sind ein Erdbeben für das Europäische Parlament, das in Brüssel oft am lautesten Transparenz und hohe moralische Standards einfordert. Befürworter der EU sind schockiert, Gegner hingegen reiben sich die Hände. In Ungarn etwa wurde der Skandal heute genüsslich kommentiert.